MOOCs und OER. Ich würde sagen, MOOCs sind eine besonders spannende Form, um zu zeigen, wie sich Lernen verändert. Und insofern denke ich, sind MOOCs für viele ein sehr guter Einstieg in das Themenfeld OER, weil man sieht, irgendwas läuft da anders als sonst.